Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern. Heute erzähle ich Ihnen, was uns Tolles passiert ist. Unser Spender Ingo Hundertmark hatte eine tolle Idee. Nicht nur, dass er Geld spendet, um unsere Projekte zu unterstützen, nein, er hatte auch die tolle Idee, sein Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, um die Froschkönige im Norden Deutschlands bekannter zu machen. Und unser Herr Fogusa, der ja auch diese ganzen Videos dreht, und unsere Zeitung macht, wie Sie ja mittlerweile wissen, und äh, all unsere Print- und Mediensachen, hat zwei Folien gemacht. Und zwar einmal für die eine Seite unser Logo und dazu einen QR-Code, dass man sofort, wenn man das Handy drauf hält, auf unsere Website kommt. Die andere Seite des Autos, was wir machen. So in ganz kurzen Worten mit einem QR-Code, der sofort auf unseren YouTube-Kanal geht. Wir finden das Engagement von Herrn Ingo Hundertmark ganz besonders. Nicht nur, wie gesagt, dass er spendet, sondern dass er sich auch bereit erklärt hat, den ganzen Sommer und vielleicht, wenn wir Glück haben, auch noch im Winter mit diesen wunderbaren Logos durch Deutschland fährt. Ganz, ganz vielen Dank, Herr Hundertmark. Wir freuen uns sehr über so viel Engagement. Aber im Anschluss können Sie ein kleines Statement von Herrn Hundertmark sehen und äh, seine Beweggründe. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Ja, haben Sie viel Spaß. Liebe Frau van den Burg, Liebes Froschkönigeteam, gerne berichte ich, wie ich das erste Mal von den Froschkönigen gehört habe. Es war so im Sommer 2018, da habe ich durch einen glücklichen Zufall die ZDF-Reportage Kinderarmut in Deutschland gesehen. Mir war zwar schon klar, dass es in Deutschland arme Kinder gibt, aber was das wirklich bedeutet, was das wirklich für die Kinder bedeutet, war mir nicht mehr annähernd bewusst. Nachhaltig ist mir die neunjährige Mathilda in Erinnerung geblieben, die ihre Mutter wegen 10 Euro für die Klassenkasse fragt. Ein neunjähriges Mädchen, welches vor der gesamten Klasse erzählt, dass sie diesen Monat die 10 Euro nicht bezahlen kann, hat mich echt betroffen gemacht. Das hat mich total traurig gemacht und gleichzeitig auch wütend. Wie kann es in einem der reichsten Länder der Welt, wie kann sowas, wie kann sowas sein? Mir ist die kleine Mathilda nicht mehr aus dem Kopf gegangen und am nächsten Tag ist mir in Erinnerung gekommen, dass in der Reportage von den Froschkönigen gesprochen wurde. Kurz gegoogelt und die Webseite gefunden. Ich habe mir die Webseite detailliert angesehen, Blog-Einträge gelesen und mir war relativ schnell klar, das ist es, den willst du helfen. Ich weiß gar nicht mal genau warum, aber ich hatte von Anfang an ein super gutes, positives Bauchgefühl. Vor allem die Transparenz hat mich überzeugt. Hier kommt wirklich jeder Euro bei den Kindern an. Ein ganz toller Verein. Dass ich die Froschkönige gefunden habe, ist für mich ein Glückstreffer und hat mein Leben positiv bereichert. Liebe zukünftige Spender, macht euch selber ein Bild von den Froschkönigen. Lest die Blog-Einträge. Ich kann nur jedem empfehlen, es lohnt sich. Super, vielen, vielen Dank, Froschkönige. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie uns angesehen haben, dass Sie zugeschaut haben und bitte denken Sie dran. Diesmal sage ich nicht nur liken Sie uns, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns, sondern spenden Sie auch für unsere Familien. Bis bald. Tschüss.